Hallo Freunde, hallo zusammen. Ich habe mir so ein kleines Probepäckchen bestellt. Devil, d w -L, also -E -E D-E-W-I-L, sind im Prinzip so Probepackungen aus China. Einfach auch mal mal schauen. Devil, die probiere ich jetzt mal aus. Teste ich mal mit euch zusammen, das sind sehr feine Pigmente. Verlaufen etwas mehr, aber gibt einen coolen Effekt, weil es sind Metallic Pigmente. Okay, dann lasst uns starten. Bis gleich. Okay weiß jetzt nicht wie die Farben heißen das sind so metallic Farben dann sehen cool aus aber ziemlich fein bin mal echt gespannt es sieht aus wie so ein kupfer das ist ein blau -Metallic. das sage ich jetzt einfach mal pink rosé Weiß ich gar nicht. Das sieht eher wie so ein Perlmut aus. Es ist schon cool. Bin mal gespannt, wie sich das macht. Okay. Aha. Schauen ein bisschen die Luftbläschen ausmachen. Das sind nicht mal die Luftbläschen, sondern die Sensoren so aus die Farben. Ah okay. So reine Metallic Pigmente. Hm. Mm. Aber uh, hat was Når no, abstrakt kunst. Ja, det klæder med Ja, ja, ja. Komm. Ich habe mal einen Tropfen äh, genau, Cell, Cell Creator Effektblaster rein. Nur mal zum Testen, wie das mit den Pigmente funktioniert. nicht mehr So. Am besten immer gleich abstreifen. Wow, wow, wow, wow. Was ich da für Zellchen bilden, das sieht wie so 3D aus. Okay cool, zeige ich euch den mal von da an. Dann bis gleich. Okay, ist natürlich jetzt Geschmackssache. Ich habe den Effektblasen natürlich etwas spät auch rein. Aber schaut mal. ich habe mich jetzt einfach mal ausgetobt aber schaut mal das an das sind halt ganz feine metallic pigmente Man merkt das auch, dass sie doch ziemlich dann auch ineinander verlaufen. Aber dieses Kupfer oder was haben wir das ist, hat was. Ja natürlich alles Pigmente, äh, alles Pigmente, genau. Alles Metallic ist natürlich auch immer so eine Sache. Das wird man wirklich ein bisschen differenzieren, etwas metallic rein und etwas normal, aber gut, ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, weil ich die Pigmente einfach testen wollte, aber sind gar nicht so schlecht, also gut, dann war es das von mir, ich hoffe euch hat es gefallen, dann bis zum nächsten Mal, Tschüss, Bye.